Wir feierten den heiligen Abend. Doch dann kamen die asiatischen Flieger. Nur ich überlebte. Na dann, schauen wir uns mal um. Ah! Polizeistation für Polizeiaußenposten. Hier schießt jemand mit einer Schusswaffe. Ah!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 Oh! Wo sind die hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe das Ganze hier richtig. Die Leute, die hinten sind immer nur von der Legende. Aber das hier könnte das Multiversum sein. Also hat uns das Accessoire dieses Universum hineingeführt? Das ist ja fast so wie unsers. Ich kenne jemanden, der dieses Accessoire vielleicht besitzt. Herzlich willkommen in meiner Sammlung! Hier befindet sich, was ihr sucht. Da ist er! Dürfen wir ihn benutzen. Lektor, du hast ihm ein Giftgas genommen. Gib es her, oder es wird Opfer geben. Scarecrow, ich gebe dir, was du willst. Aber wir wollen hier keine Gewalt. Ich will es jetzt. Lauft! Halt es fest! Wir müssen es in dem neuen Multiversum bei uns haben.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 Scarecrow, gib uns das Artefakt! Oh, ha! ha, ha, ha. suchst du nach dem hier? Das Spiel ist aus! Dunkel! Oh. Wir sehen uns in der Hölle! Wir müssen ihn retten! Ich habe zu viel mit ihm durchgemacht! Warte noch! Ah! Ich sehe Schreckliches! Wir müssen uns vorbereiten, wenn wir wirklich weiterreisen wollen!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 die Freiheit eurer. Seid ihr bereit für den Finalkampf? Wir werden kommen und dich besiegen! Seid ihr bereit für den Kampf? <lacht> Multiverse Devil, wir kommen! Hallo Multiverse Devil. <lacht> Seid ihr bereit für den Kampf? So fängt der Spaß an. <lacht> Lord Business, ist alles okay? Mark, ja. M mir geht es gut. Es tut mir leid. Ich habe das Artefakt in letzter Sekunde zu euch zurückgeschickt, damit ihr mich finden könnt. Ich kenne einen Weg, das Ganze hier zu beenden. Das Artefakt. Der Multiverse-Devil hat es. Sollte noch eine Person mit dem Artefakt ins Multiversum reisen, werden alle verschwundenen Helden zurückkehren. Wir müssen also unbedingt an das Artefakt kommen. Wenn Team 5, wir werden ihn aufsuchen und unsere Freunde zurückholen. Los, los, los! Die Lichter sind plötzlich ausgegangen. Kann mich jemand hören? Ich bin hier drüben. Was geht hier vor? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Das Feuer! Wir müssen hier irgendwie wegkommen! Wir müssen verschwinden, schnell! Oh, ihr seid Was wollt ihr Mal? Die Späße reichen! Du hast schon zu viel zerstört! Was ist es? Sollte noch eine Person mit dem Artefakt ins Multiversum reisen, werden alle verschwundenen Helden zurückkehren. Ich werde es tun. Irgendeiner muss es tun. Ich lenke ihn ab. Wir sehen uns, mein Freund. Wir sehen uns. Keine Sorge. Wir sehen uns wieder. Ich verspreche es. Schneller, der Schock hält nicht mehr lange. Mach's gut, Mark Brown. Leute, was habt ihr getan? Da sind sie wieder. Alle beisammen. Lass mich los. Haltet ihn fest. Es ist möglich, den Multiverse Devil zu besiegen. Wir können das Universums Vakuum sprengen und somit alle hier Anwesenden zurück in ihr Universum schicken. Auch den Multiverse Devil. Der einzige Weg, ihn zu besiegen. Ist also, das Artefakt zu zerstören? Tu es! Es ist der einzige Weg! Tu das nicht! Das ist eine verdammt schlechte Idee! Aber das würde heißen, es würde uns alle in unsere Universen zurückschicken. Ich wäre wieder auf mich alleine gestellt. Soll ich es tun? Oder soll ich es lassen?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 Was ist los? Ach, nur ein paar Rabauken, die sich hier irgendwo in der Nähe herumtreiben. Es ist alles in Ordnung. Ich habe die Verbrecher bereits persönlich festgenommen. Wissen Sie was? Es kann sein, dass die Verbrecher bereits im Raum sind. Ich getroffen! Und schau mal, wen wir hier haben. <lacht>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 Wann werden wir uns alle wiedersehen? Irgendwann. Frohe Weihnachten! Es ist erstaunlich, wie man von der einen auf der anderen Sekunde alles verlieren kann. Man muss mit Veränderungen leben. Hätte ich mich nicht mit Fly eingelassen, dann wäre das alles nicht passiert. Es gibt noch mehr von ihnen.